Hi ho, meine lieben Mitmenschen. Welcome back auf dem Channel der gepflegten Pipe-Lese und Spielunterhaltung. Heute geht es um Savage Worlds. Savage Worlds ist ein Universal Rollenspiel mit verschiedenen Spielwelten und die drei interessantesten sind einmal oder als erstes Hellfrost. Hellfrost ist ein Fantasy-Setting in kälteren Gefilden. Also wenn ihr Skyrim mit Savage Worlds Regeln spielen wollt, dann solltet ihr euch Hellfrost zulegen. Hier ist die Kontinente oder Spielweltbeschreibung. Das Spielerhandbuch. Und hier haben wir das Kreaturenhandbuch. Also wie gesagt, wer gerne Skyrim mit Savage Worlds als Pen- und Paper-Rollenspiel spielen möchte, für den ist das hier genau das Richtige. Das zweite Setting ist... Babes and Barbarians, das seitens des Spieleverlags Ulysses großspurig für den deutschen Markt angekündigt wurde. Doch leider hat Ulysses die deutsche Rollenspiel-Community geprellt und Babes and Beasts aus dubiosen Gründen nicht veröffentlicht. <lacht> Sowas nennt man auch gut und gerne ein leeres Versprechen gegeben. Ja, so ist das. Und das dritte Setting, worum es hier heute geht, das ich euch heute hier präsentieren möchte, befindet sich in dieser Kiste hier, in dieser Box. <lacht> Passt gar nicht hier auf den Bildschirm. Und das gute Stück packen wir jetzt mal aus. Und wie immer habe ich mir schon den Schneidfix zurechtgelegt. Ja, wir können hier beim Öffnen relativ radikal vorgehen, denn wir öffnen ja nur erst einmal die Verpackungsbox. Ich bin schon ganz gespannt auf den Inhalt. So. Ja, vielleicht kann ich den Winkel noch ein bisschen umändern hier. So. Na, er ist einmal gut verpackt. Na, was haben wir denn da? Das Zusatzmaterial, Root, Wurzeln, das Rollenspiel, Taylor-Hill Quick Start. Hm, hm, hm, hm. aus, ob man hier ja irgendwelche cartoon spielen kann. Ja, gut. Ist jetzt im Kommen, dass man so eine, ja, so eine, ja, so eine Tiny Toon Rollen Rollenspiele Was haben wir hier noch? Zurück zur Box. Zum Unboxing hier. Ah ja. Aber oh, Mensch, dafür muss ich ja aufstehen Das kriege ich so gar nicht raus müssen wir die Box mal aufrecht hinstellen und versuchen das Ding alles vorsichtig herauszuziehen. Seht euch das an hier. Ja. Also auf jeden Fall gut verpackt. Da kann man nicht meckern. schon ganz schön schwer, das Ding. In der box. Das nimmt ja gar kein Ende hier. Nachher bleibt nur noch so eine schmale Box übrig. Nee, hier ist es schon. <lacht> Flash gone in a box. Für Savage Walls. Seht euch das gute Stück an, ihr Freunde. Wie dick das hier ist. Ja, hat schon seine Kilos. So, und das Ding packen wir jetzt mal aus. und Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger rangehen. Auf geht's. Very carefully. Vorsichtig. Wie ein Chiro. Haben wir Das ganze Ding vom Xylophan befreit. Jetzt sieht das, können wir das alles ein bisschen besser sehen, blendet nicht mehr so doll. So, was haben wir hier? Na naja, hier haben wir einen kleinen Abrieb. Okay, das, das kann ich noch retuschieren, damit sie sich besser im Regal macht. Und der Boxendeckel fällt ein klein bisschen ein. Na gut, das kann man noch mal umändern, indem man indem man die Box von innen auspuffert, dann kann man vorsichtig minimal den Boxdeckel wieder nach außen drücken. Da seht euch das an. So, was haben wir denn da drin? So, was steht denn hier? So, das gibt es nur in Englisch, deswegen habe ich hier die englische Kiste. Ja, gibt es seit 2018 und seitdem wurde das Ding noch nicht ins Deutsch übersetzt. Was haben wir hier? Ich übersetze das mal für euch. Ah, ja, jetzt war gerade der Speicher voll. Wo war ich? Ach ja. Ich übersetze das mal für euch. Saver of the Universe. Retter des Universums. Ming, der Gnadenlose, ein brutaler und sadistischer Tyrann, herrscht über den rauen Planeten Mongo. Nur Flash Gordon, Dale Arden, Thun, der Löwenmensch, Dr. Hans Harkov und du kannst retten das Universum. <lacht> Diese Box beinhaltet... Die aufregende Welt von Flash Gordon. Königreiche von Mungo. Sourcebook. Ein dreiteiliger Game Master Schirm. Ein doppeltes Action Deck. Eine Postermappe, also ein, eine Posterkarte von Coralia und einer Kriegsrakete. Eine Postermappe von Arboria und einer schnellen Verfolgungsrakete. Die Landkarte von Mongo. Ein Kampfchart. cliffhanger -Karten. ready Ready-to-play Archetypen, also spielbereite, vorgefertigte Archetypen. Bennies und Conviction-Chips. Würfel. Lesezeichen, ja genau, die Lesezeichen sind das absolut Wichtigste an der Box. Und Propaganda-Flyers. <lacht> so. Flippen wir das Ganze mal hier rum und öffnen den Deckel. Es kann sich nur um Stunden handeln. <lacht> Vielleicht muss ich hier auch etwas Musik einblenden. So. Fertig. Seht euch erstmal überhaupt mal hier das. Coole Cover an hier. Nicht schlecht. Hier auf der rechten Seite. Die Guten auf der linken, die na ja. <lacht> so. was haben wir denn hier Noch ein bisschen verschoben? Hier mal schauen, vorsichtig, was wir hier denn so haben. Hier haben wir die Würfel, sind die Binis. Also die quasi die Pokerchips. Na raus damit. Ah, hier, die sind eingeschweißt. Na, ah, die haben hier einen Riss. Okay. Ja, jeder von euch kennt ja wahrscheinlich den Film von Flash Gorn. Ja, welchen Film? Also, der bekannteste ist ja der Film von 1978. Hier haben wir die Binnies. Und Flash Gorn gibt es eigentlich seit mit der Anfang der 1930er Jahre. War eine der ersten oder comic oder Comic-Strips in der Zeitung. Ah, Dr. Hans Harkov. Vielleicht gone, Vielleicht Gorn, Dr. Hans, Dr. Hans. Weg mit dem Cylophan. Na, ah, wen haben wir denn hier? Das könnte die Prinzessin sein. Oder auch Dale Arden. Wahrscheinlich die Prinzessin. Hier. Ja, das sieht aus wie Ming, wie Ole Ming. Ja, und hier, hier haben wir Dale Arden, hier haben wir Dale Arden, könnt ihr das sehen. noch ein paar aus der Kiste hier, hm. ne, es sind andere, so. hier haben wir die Lesezeichen, unheimlich wichtig für Leute, die, die vielleicht Gornbücher gerne lesen wollen. Ich hatte damals in den 70er Jahren Actionfiguren, die sahen exakt genauso aus. Vier Stücke von der Serie. Dr. Ansarkov mit seinem blauen Oberteil. Flash Gorn, entweder im roten oder blauen Oberteil. Ming. Wie hieß er? Vulka? Prinz oder König Vulka, also der, der Chef, der Herrscher, der Falkenmenschen, den hatte ich nicht als Actionfigur. Dale Arden und Prinz Barin. Wurde damals 1978 von. Von wie ist er denn hier? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der Typ, der auch eine Zeit lang James Bond gespielt hat. Und hier haben wir die Cliffhanger Cards. Alle im Design der bekannten Comicvorlage. Herrliche Bilder. Hier haben wir die, das Action Deck. Man kann auch zum Spielen für Savage Verse ein einfaches Poker Deck nehmen, aber wenn man dann so ein Spielkartendeck hat, was zum Setting passt, umso besser. Box Herrliche Bilder ja so ein typisches Generisches, also ein typisches Pipebild, was man überall findet, ob hier bei Gordon, Conan oder sonst wem. Der Held klettert irgendwo hoch, irgendeinen Turm und so was und hat die Prinzessin im Arm. Oder die Jungfrau in Nöten. Damsel in Distress. Hier springt unser halbnackter Held mit der Damsel in Distress auf dem Rücken. Für irgendwas Tentakelartiges. Hier haben wir irgendeinen so Planetenraumer. Und hier haben wir die Falkenmenschen: The Hawkman. Na, ah, hier ist das Bild. Ist wahrscheinlich wo vielleicht Gorn mit der Rakete mit dem Raumschiff in den Palast von Ming fliegt, begleitet von den Falkenmenschen. Die Szene dürfte Ihnen bekannt sein, der den Film gesehen hat. <lacht> Ja, das ist jetzt ja kein Raumschiff, <lacht> sondern ganz normales, ja, besser gesagt ein Boot. Ne? <lacht> ein Riesenschildkröte. Oh, irgendein großer grober Unhold. Yeah. Herrlich. Ich mag das, ja. diesen absoluten retro style ich denke mal wer John Carter vom Mars mag, der mag auch vielleicht Gordon. Ole Ming hier. Ja, und hier nochmal das gleiche Set, also zweimal das gleiche Set, mit anderen Worten, jedes Bild ist zweimal auf, in diesem Deck drin, ist ganz gut, da gibt es eigentlich kaum Doppelte, wie gesagt, nur die beiden Seiten hier und jede Karte ein eigenes Bild, nicht schlecht. Eine Combat Map. Ja, die Box ist von äh, 2018. Ich habe lange genug gewartet, ob da irgendwie mal ein Lebenszeichen kommt, irgendein Hinweis diese Box ins Deutsch umgesetzt wird und ich bin froh, dass ich jetzt noch die, diese Box hier in Englisch, im englischen Original bekommen habe. <lacht> oh, was haben wir denn hier, also, ich, also hier haben wir eine Battle-Map, ein Deck, eine Mappe mit zwei Decks von irgend so einem Planeten-Raumschiff. ich hoffe ihr könnt es irgendwie erahnen das hier wird der Frachtraum sein hier das Cockpit und hier haben wir die ganzen Schlafkojen ja, hier vorne rechts haben wir wohl den Gemeinschaftsraum Gemeinschaftsschlafraum und hier haben wir noch ein Tago. Das ist auf eine andere Seite. Das sieht aus wie unter Wasser. Das ist eine Rakete, die unter Wasser irgendwo abgestürzt ist. Korall, ja, na klar, überall alles voll mit Korallen. Wie sollte es anders sein? Und hier haben wir die schnelle Verfolgungsrakete. Battle Map von Aboria, dem Baumund-Dschungelplaneten. Und hier auf der Rückseite die Verfolgungsrakete. Ja, Savage Worlds ist auch dafür ausgelegt dass man es mit Miniaturen spielen kann. Jetzt gerade mal im äh, Hinblick auf, ähm, auf na, sagt schon. Skyrim hier mit, mit Hellfrost. Es gibt ja von Skyrim das, das ähm, Skirmish Tabletop Spiel. Und von dem kann man gut die Figuren dann für Skyrim nutzen. Wenn man Skyrim mit Savage World und Hellfrost spielen möchte. So, hier haben wir die Propaganda Flyers. Propaganda Poster. Na, hier. Karte von Mongo. Na, die hätte ich mir ein bisschen größer gewünscht. Denn. Mindestens doppelt so groß. Ja, hier ist Mingo City. Also wenn ihr immer mal wissen wolltet, wo auf Mongo liegt Min Mingo City. Das ist hier. Ja. Hier ist Coralia. Die Lost Land. Palace City. Der unbekannte Ozean. Unbekannte See. Great Mongol Desert, Skyland, Skyland City, die Arschetypen. Hier haben wir da. Flisk, den Zwerg. Hawkman Rila. Der Erdling, Captain Archie Scott. Ja, ich liebe es, ich liebe es. Lion Man Temper. Ja, in dem Fall Lion Woman Temper. <lacht> Lizard Man. Ja, ne, verschiedene, ganze Menge verschiedener Archetypen, Völker und Rassen hier. Mongonien. Roboter. Robot. Shark Man. In ja, dem Fall auch wieder Shark Woman. Hier haben wir die Bücher und den, ja, den Spielleiterschirm. Vorsichtig. Alles heil. das sehen. Also die Zeichnungen sind herrlich. Alle aus den alten Comics übernommen. Aus den 30er, 40er Jahren. gab in den 30er Jahren übrigens auch eine Flash Gordon Fernsehserie, die sich wirklich sehr nahe an, an die Comicvorlage hielt. Und die ist wirklich spannend, also wer die Möglichkeit hat, sich die zu sehen oder die zu bekommen, schlagt zu. Alex Raymond, der, der Zeichner von Flashcone. So. Sieht aus wie so ein Einführungsabenteuer. Das Rollenspiel. Ja, wir wollen ja eigentlich, ist das ja ein Unboxing und kein Flip-Through oder Page-Through. Wir können es ja mal schnell durchflippen hier. Hier ein Poster aus alter Zeit. Na, schön, dass hier darauf eingegangen ist, ja, auf die Geschichte von Flashgorn. Wer ist überhaupt Flashgorn? <lacht> hier noch mit einem Doppeldecker fliegen sie hier. Auch der, der Trashfilm aus, äh, aus den 70er Jahren von 1978 hält sich äh, sehr stark an die Vorlage. Ja? Das will ich nur mal so nebenbei erzählen. Und hier haben wir den Prinzen der Falkenmänner war damals schon recht stattlich und im Film auch. Ja. Auch ein typisches ikonisches Bild, was man auch oft in, in den Conan-Comics sieht. Eine tanzende Schönheit. Na, ich war schon ganz Pichter da drauf, das Ding jetzt hier auszupacken, wird. gong Ich mag die Zeichnung. Ja, zum Spielen braucht er eben das Regelwerk von Savage Worlds. Aber ich denke mal, auch diese Box ist für jeden Flash-Gorn-Fan, für jeden Flash-Gorn-Sammler Flash interessant, der mit Rollenspielen vielleicht nicht so viel am Hut hat. Ein Schnapper hier, ein Schnapper, da schnappt das. <lacht> ja. Es gibt a lot of different Schnapper. <lacht> Hier mit so einer Affenmenschen oder Urmenschen hier. Ja, auch wieder ein ein, ein typisches ikonisches Palpbild. Herrlich. Prinzessin Aura, ja, <lacht> ist mir der Name doch von glatt nicht eingefallen. Prinzessin Aura, im 78er-Film von, von Onela Mutti dargestellt. Solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Also selbst wenn ihr den, den Film für Schrott haltet, Onela Muti, solltet ihr euch den Film auf jeden Fall ansehen. Eine Augenweide, sage ich euch. Ja. Rennt dort in so einem <lacht> güldenen Bikini herum. Lass mich da sehen, Leute. King Vultan, genau. König der Hawkmen. Der Gnadenlose. Herrlich. Herrlich. Ich freue mich, dass ich das Ding gekriegt habe. ich das noch bekommen habe. Fängt langsam an, schwer zu werden, das Ding zu kriegen. Hier, die Box. Die Königreiche von Mongo. muss ich Stopp machen. Der Akku macht schwach. Bis gleich. So, Freunde. Wir müssen ein klein wenig zu Potte kommen. Der Akku war gerade leer. So. Das zweite Buch. Königreiche von Mongo. Ja, diese beiden Spielbücher, Rollenspielbücher gibt es auch meines Wissens. Also ich will es ja nichts Falsches sagen. Ich glaube beide Bücher zusammen in einem Hardcover-Buch. Herrliche Bilder hier. Ja, die gibt es in einem Hardcover-Buch für das äh, Savage World Rollenspiel. Natürlich dann ohne den ganzen Zusatz, was hier in der Box zu finden. hätte ich natürlich besser gefunden, wenn hier statt die diese beiden Paperbacks auch das Hardcover-Buch hier in der Box zu finden gewesen wäre. Ist vielleicht eine interessante Alternative für all diejenigen, die vielleicht Gorn-Fan und äh, Sammler sind jetzt hier an Pipe-Material, die jetzt nicht unbedingt das ganze Zusatzmaterial für das Spiel. Haben möchten. Na, hier <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes Unterwasserpferde. Was <lacht> hat man hier? Ah ja, eine kleine Notiz zur Unterwasseratmung, regeltechnisch wahrscheinlich. Ja, ich muss sehen, ob ich mir auch noch das Hardcover zusätzlich dazu hole. Macht auf jeden Fall was her. Und mal sehen, ob es noch mit in die Box passt oder ob ich das dann daneben stellen Also schon allein die, die Bilder hier in dem absoluten Retro-Style, herrlich gezeichnet. Ah, die Lizardman. Oh ja, das könnt ihr jetzt nicht gerade <lacht> mitkriegen, aber es kommt hier gerade dieser frisch gedruckte Farbgeruch hier mir entgegen. Flash Gorns Abenteuer in Tropica Part 1 Gear, Basic Equipment, neue Ausrüstung, okay. Basisausrüstung. Freunde, der Akku macht schon wieder schlapp. Ja, das war Flash Gone King of Impossible, ich muss jetzt schnell zum Schluss kommen, König des Unmöglichen und save of the Universe, der Retter des Universums. Ich hoffe, dieses kleine Unboxing, dieser kleine Ausflug in die Pulp-Literatur und in die Retro-Science-Fiction hat euch ein klein wenig Spaß gemacht. Ich bedanke mich, wie immer, für's Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Also, meine lieben Freunde und Mitmenschen, macht's gut und, und lasst euch nicht wegschnappen. Ja. Ich muss jetzt sehen, Einpacken in die Box.